Hallo, in dieser Aufgabe geht es um die Bestimmung der Verbrennungsenthalpie und der Berechnung von Bildungsenthalpie. Zuerst erkläre ich ein bisschen was zur Theorie, danach zur Verbrennungsenthalpie an sich selber und danach widmen wir uns der gestellten Aufgabe in drei Teilen. Im ersten Teil die Verbrennungsenergie Delta U, im zweiten Teil die Verbrennungsenthalpie Delta C und im dritten Teil zuletzt dann die Bildungsenthalpie. So, was ist überhaupt Enthalpie? In unserem Schaubild hier haben wir ein System, hier in diesem Bereich, beispielsweise Luft. Und ähm, hier ist das so, nehmen wir an, wir hätten einen konstanten Druck und führen jetzt in dieses System Wärme ein. Da sich die Luft jetzt nun bei, bei Erwärmung äh, ungehindert fortbewegen kann, also eine Art auch Arbeit nach oben leisten kann, wie man hier an dem bewegten Gewicht sieht, ist das Problem, dass die innere Energie nicht mehr gleich der zugeführten Wärmemenge. Das heißt also, wenn ein System bei konstantem Druck sein Volumen ungehindert ändern kann, kann bei Zufuhr einer Wärmemenge ein Teil davon als Arbeit wieder an die Umgebung abgegeben werden. Wie in dem Beispiel die Platte mit dem Gewicht bewegt sich nach oben. Jedoch ähm, ist natürlich dann die Energie, die darin herrscht, die innere Energie natürlich weniger weil natürlich ein Teil der Energie, die durch Wärme erst auf reingepumpt wurde, natürlich weniger, weil sie auch Arbeit nach oben geleistet hat, hier die Hubarbeit. So, um die Rechnung später zu verstehen, müssen wir noch klären, wie überhaupt man äh, Enthalpiden oder Verbrennungsenthalpien bei chemischen Reaktionen messen kann. Dazu benutzt man am besten ein Kalorimeter. Wir haben jetzt hier einen ganz simplen Aufbau, einfach eine Außeninsolierung. Eine Luftisolierung, damit die Wärme nicht äh, entschwinden kann vom System. Dann hier in der Mitte komplett ist ein Wasser Wasserreservoir mit einem Rührer, was halt den stetigen Durchfluss der Wärme quasi garantieren soll. In der Mitte befindet sich jetzt ein Behältnis mit reinem Sauerstoff. Das soll einfach die, äh, ja, den Bedarf an Sauerstoff der chemischen Reaktion komplett decken. Eine verbrennbare Substanz ist hier noch enthalten und die elektrischen Zündräte, damit die Reaktion auch äh, gestartet werden kann, wenn nötig. So, und jetzt äh, ein Beispiel zu einer Verbrennungsenthalpie. Hier haben wir dann Wasserstoff und äh, Sauerstoff. Und ähm, ja, jetzt findet hier eine Reaktion statt. Eine Verbrennungsreaktion natürlich mit Sauerstoff wird dann zu Wasser. Und ähm, wir sehen hier, Delta H beträgt dann minus 286 Kilojoule pro M Ja, was sagt uns das Minus hier jetzt bei der Reaktion? Das heißt, wir gewinnen Energie. Und äh, wenn wir Energie gewinnen, dann wissen wir, dass die Reaktion von selber stattfindet. Das heißt, äh, wenn wir das tun, wird das äh, es ist es eine exotherme Reaktion. Es wird wärmer und müssen da keine Energie reinstecken, damit das passiert. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Verbrennung von Methan. Ähm, hier entsteht aus Methan wieder mit Sauerstoff CO2 und Wasser. Und wir sehen hier, dass die Energie Ausbeute von der Reaktion wesentlich höher ist hier als bei Wasserstoff. Jetzt die eigentliche Aufgabe. In einem Kalorimeter werden bei konstantem Volumen 771 mg Difenyl in Sauerstoffüberschuss zu Kohlenstoffdioxid und flüssigem Wasser verbrannt. Die Temperatur des Kalorimeters erhöht sich dabei von 25 Grad Celsius auf 28,1253 Grad Celsius. Berechnen Sie die Verbrennungsenergie Delta U, die Verbrennungsenthalpie Delta H sowie die Bildungsenthalpie Hb von Diphenyl. Und zuletzt sollen wir noch die Bildungsenthalpie von Diphenyl aus den Bildungsenthalpien abschätzen. Zu Anfang habe ich erstmal die Reaktionsgleichung aufgestellt aus der Aufgabenstellung. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann zu berechnen, wie sich die äh, wie sich die Temperatur verändert hat von dem Anfang, wo noch keine Reaktion passiert ist, und äh, zum Ende hin. Man sieht hier, wenn man jetzt Delta T berechnet, dass die Temperatur sich um 3,1253 Grad Celsius oder beziehungsweise Grad Kelvin ähm, erhöht hat. Da wir jetzt den Temperaturunterschied ermittelt haben, die sich, äh, welcher sich im Kilometer eingestellt hat, können wir jetzt damit auch dann die Wärmemenge berechnen, die jetzt an die Umgebung abgegeben wird. Das machen wir über Delta T mal C. Ähm, 10. 10 ist jetzt hierbei eine Konstante, das ist äh, der spezifische Wärmewiderstand des Kalorimeters, der beträgt 10 Kilojoule pro Kelvin. Ja und ausgerechnet ergibt das jetzt 31,253 Kilojoule Wärme, die an die Umgebung abgegeben worden ist. Da wir eben jetzt errechnet haben, wie viel die Umgebung an äh, Wärme aufgenommen hat, können wir jetzt einfach berechnen, dass, ähm, dass die Wärme, die an die Umgebung abgegeben worden ist, gleich Minus der äh, Wärme ist, die in, in den System nach der Reaktion in der Theorie frei geworden ist. Das ist dann Minus 31,253 Kilojoule. Das ist jetzt unser Delta U. Um auf äh, Delta... Äh, Cu zu kommen, oder Delta Ru, das ist beides dasselbe, das R st steht für Reaktion, das C für chemische Reaktion, das ist also beides dasselbe, äh, müssen wir unser Delta U geteilt durch die Stoffmenge rechnen, die unser Stoff besitzt. Das Diphenyl, stand in der Aufgabenstellung, hat, eine, äh, hat ein Gewicht von 771 Milligramm das müssen wir einfach geteilt durch die äh, Molmasse aus dem Periodensystem teilen und äh, haben dann schon die Stoffmenge von 4,9997 Millimol raus. Im nächsten Schritt teilen wir dann einfach unser Delta U äh, mit, der, zu, äh, mit der errechneten Stoffmenge. Also hier die minus 31,253 Kilojoule geteilt durch 4,999 mal 10 hoch minus 3 wegen Millimol. Kommen wir dann auf minus 6251 Kilojoule pro Mol. Das ist jetzt unser Delta U, also unser Delta Cu, unsere Verbrennungsenergie, die quasi die Reaktion da freigesetzt hat. Das war jetzt der erste Teil der Rechnung. Der zweite Teil dreht sich um die Verbrennungsenthalpie, Delta Ch. Ähm, dieses Delta Ch oder auch Delta Rh, das berechnen wir, indem wir Delta Ru plus R mal T mal Delta rng rechnen. Ähm, dieses Delta RNG sind einfach die, äh, gesamten, äh, die gesamte Stoffmenge der Produkte minus die gesamte Stoffmenge der Edukte. Hier unten steht nochmal die Reaktionsgleichung, die Produkte, hier auf der rechten Seite 12 Mol plus 5 Mol und hier auf der linken Seite die eben errechnete ähm, Stoffmenge von dem Diphenyl plus die 14,5 Mol vom Sauerstoff. Das macht dann insgesamt minus 2,5 Mol pro Mol, das habe ich jetzt hier eingefügt, äh, das soll halt, halt heißen Mol pro Formelumsatz, einmal diese quasi diese Formel umgesetzt. Mit unserem eben errechneten Delta RNG können wir jetzt äh, in, da schon den ersten Teil der Gleichung ausrechnen, der äh, heißt R mal T mal dem eben errechneten Wert, R ist hierbei die allgemeine Gaskonstante, 8,314 Joule pro Kelvin mal Mol mal die Temperatur 298 Kelvin das entspricht dann 25 Grad Celsius das ergibt minus 6193,93 Joule pro Mol und das ist minus 6,19393 Kilojoule pro Mol hier nochmal unsere Anfangsgleichung wir brauchen hier unsere Delta Ru das wir eben berechnet haben und einmal diesen Ganzen packen hier, den haben wir hier gerade eben berechnet und oh, das ist dann minus 6251 Kilojoule pro Mol plus minus 6,194 Joule pro Mol gerundet. Das ergibt dann ähm, noch ein wenig, ein bisschen mehr Energie als Delta U, wie man hier sieht und zwar minus 6257 Kilojoule pro Mol. So, jetzt äh, zum dritten Teil der Aufgabe hier äh, Bildungs Enthalpie berechnen. Ähm, ja Hier erstmal die etwas komisch aussehende Gleichung. Wir suchen die Standard, das Null hier oben. Standardbildungsenthalpie von Diphenyl. Die ist definiert als äh, minus Delta CH von Difinyl. Das haben wir eben berechnet. Die Verbindungsenthalpie. Plus die Summe von den Standardbildungsenthalpien ähm, der Produkte, in dem Fall oder der Komponenten in dem Falle 12 äh, mal CO2 plus 5 mal H2O, einfach die Standardbildungsenthalpien Standard bei 25 Grad oder 298 Kelvin eingesetzt, kommen wir auf 6257 Kilojoule pro Mol plus minus 6151 Kilojoule pro Mol und äh, das ergibt dann 105,9 Kilojoule pro Mol. Was sagt uns dieser Wert jetzt? Ähm, es ist ja hier ein positives Zeichen, das heißt, äh, dieses äh, Difenyl, ähm, da müssen wir Energie reinstecken, um das aus äh, 5 CO2 und 5 Wasser ähm, bilden zu können, das heißt, äh, das wird sich niemals äh, freiwillig einfach so äh, zu Difenyl äh, umsetzen, da müssen wir halt äh, Energie reinstecken. Als letztes heißt, ist jetzt die atomaren. Bildungsenthalpien einfach nur um mal äh, gegenüberzustellen atomaren Bildungsenthalpien zu den Bildungsenthalpien, die wir eben berechnet hatten und wie viel die sich hier unterscheiden. Ja, als erstes hier unser nochmal unser Diphenyl. Dann stellen wir äh, mal die Gleichung auf für die Bildungsenthalpien für die, Stand-, für die atomaren Bildungsenthalpien. 12 äh, mal das, das Kohlenstoff plus 10 mal ähm, das Wasserstoff Delta BH sind halt die Standardbildungsenthalpien wieder. Vom Kohlenstoff im gasförmigen Zustand bzw. vom Wasserstoff im gasförmigen Zustand. Hier die 718,38 und die 217,94. Das sind alles äh, Tabellennachschlagwerte. Das kann man in, jeder, in ihren Tabellen finden. In Kilojoule pro Mol. Und das gibt dann 10.799,96 Kilojoule pro Mol. Um auf die atomaren Bildungsenthalpien zu kommen, brauchen wir jetzt noch eine zweite Rechnung. Denn atomare Bildungsenthalpien setzen sich zusammen aus Bildungsenthalpien und Summe der Bildungsenthalpien der Atome. Ähm, hier ähm, die einzelnen Energien, die in Bindungen stecken. Also einmal die CH-Bindung, die CC-Bindung und einmal die Doppel Doppelbindung. Die äh, Werte hier unten, die habe ich aus der Aufgabenstellung entnommen. Ähm, da wir in dem Difenyl äh, 10 CH-Bindungen haben, 7 CC-Bindungen und 6 Doppelbindungen, äh, komme ich auf diese, auf diese Werte hier und einfach eingesetzt die Werte hier unten in die Gleichung hier oben komme ich auf minus 10.658 Kilojoule pro Mol Die äh, in den Bindungen in den ganzen Diphenyl in den Bindungen steckt. Ja, also zusammengefasst jetzt die atomaren Bildungsenthalpien, entnehmen wir einmal der, der ersten Rechnung, also wo wir äh, die, den Kohlenstoff gasförmig, äh, die shannon und Bildungsenthalpien genommen haben und vom Wasserstoff gasförmig minus jetzt den äh, quasi der Energie, den, die, oder die Enthalpie, die jetzt in den, in den Bindungen steckt, die cc bindung oder die CH oder die C-Doppelbindung. Und äh, das ergibt halt 141,96 Kilojoule pro Mol. Man sieht daran auch, dass äh, die atomaren Bildungsenthalpien äh, ein wenig höher sind als die Enthalpien, die wir ähm, in der dritten Rechnung äh, ausbekommen hatten. In der dritten Rechnung benut benutzten wir ja die Produkte, also CO2 und äh, Wasser in der Rechnung und hier sind wir wirklich auf äh, die einzelnen Bestandteile zurückgegangen und deswegen ist hier der Wert äh, etwas höher als äh, in der anderen Rechnung. Ja, das war's auch schon, ähm, ich benutze hier äh, benutze zwei, zwei Grafiken, einmal die Links dazu und einmal die Hilfslektüre ähm, habe ich in Atkins benutzt.